Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. CDU gewinnt Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt sie auf 28,2%. Prozent. Die SPD liegt mit 18,4% Prozent auf Platz 2. Nur etwa 100 Stimmen vor den Grünen mit ebenfalls 18,4%. Die Linke kommt auf 12,2% und die AfD auf 9,1%. Die FDP verpasst mit 4,6% Prozent den Wiedereinzug ins Landesparlament. Berliner CDU erhebt Regierungsanspruch. Spitzenkandidat Wegner zeigte sich offen für eine Koalition, entweder mit der SPD oder mit den Grünen. Deren Vertreterinnen Giffey und Jarasch reagierten zurückhaltend. Rechnerisch möglich ist auch eine Neuauflage der bisherigen rot-grün-roten Koalition, trotz der Stimmverluste aller drei Regierungspartner. US-Militär schießt weiteres Flugobjekt ab. Der Vorfall ereignete sich erneut im Grenzgebiet zu Kanada, diesmal über dem Urensee. Informationen zur mutmaßlichen Herkunft des Flugobjekts teilte das US-Militär nicht mit. Es ist bereits der dritte Abschuss innerhalb von drei Tagen. Deutsche Hilfsorganisationen beenden Erdbebeneinsatz in der Türkei. Bereits am Abend kehrte ein 40-köpfiges Team nach Deutschland zurück. Am heutigen Montag sollen weitere folgen. Mit Rettungshunden hatten sie mehrere Überlebende gefunden. Mittlerweile gibt es kaum noch Hoffnung. Aus dem Katastrophengebiet werden insgesamt mehr als 35.000 Tote gemeldet. Früherer Außenminister Christodolidis gewinnt Präsidentenwahl in Zypern. Der Konservative will sich dafür einsetzen, mit dem türkisch-zyprischen Norden der Insel über eine Wiedervereinigung zu verhandeln. Christodolidis sagte, die Politik Zyperns werde auf EU-Kurs bleiben. Das Wetter. In vielen Regionen grau durch Nebel und Hochnebel, später gebietsweise Sonnenschein. Im Süden, Südwesten und Westen gute Chancen auf Sonne. Höchstwerte 2 bis 14 Grad.